Hishai, Jasmins erregende Beobachtung. Nach einigen Lesern Bier im Irish Pub muss Nikolas äußerst dringend zum Klo. Auf seinem Weg dorthin bemerkt Jasmin seine Pinkelnot. Ein guter Grund für sie, ihn nicht mehr aus den Augen zu lassen. Dass seine Blase nach dem WC-Besuch allerdings noch immer voll zu sein scheint, bestärkt ihr Interesse an ihm um ein Vielfaches.